Hallo und herzlich Willkommen vom CAU Aachen 2019. Jetzt bei uns hier vor Prüfungsbeginn Christoph Sandmann und das nicht ganz ohne Grund. Christoph Sandmann in diesem Jahr hier zum 30. Mal in Aachen am Start und das ununterbrochen in Folge. Christoph, in diesen 30 Jahren gab es mit Sicherheit den einen oder anderen ganz besonderen Moment in deiner Laufbahn hier in Aachen? Ja, sicherlich waren die ersten Jahre oder der erste Start sehr aufregend als junger Fahrer hier. Als Highlight mit Sicherheit 2006 Weltreiterspiele mit zwei Medaillen, mit der Mannschaftsgold und Einzelbronze. Aber auch sicherlich im letzten Jahr das erste Mal mit Familie, mit Tochter, mit zwei Vierspennern hier am Start. Es sind schon besondere Momente hier in gewesen. Ich weiß von den Fahrern, Aachen ist für euch immer was ganz, ganz Besonderes im Terminkalender, aber nichtsdestotrotz steht dieses Jahr auch noch die Europameisterschaft in Donauesching an, wo ihr mit Sicherheit auch große Ziele habt. Ja, wir wollen daran teilnehmen. Ich bin im Moment nicht äh, Mitglied der Mannschaft. Äh, sicherlich äh, werden wir alles dran setzen, dass Anna und ich äh, ein gutes Ergebnis da bringen. Anna hat als Highlight auch noch die zwei weltmeisterschaften in Treppgau und äh, haben zwei Championate in diesem Jahr. Aber äh, sicherlich arbeiten wir auf paar hashing darauf hin. Ich habe vor zwei Jahren in der Einzelwertung die Bronzemedaille gewonnen. Äh, was dieses Jahr aber rauskommt, werden wir sehen. Okay, hier in Aachen zweimal Dressur, Jagd und um Punkte, Marathon und Hindernisfahren. Deine Lieblingsdisziplin? Auch ich habe hier das um punkte schon gewonnen. Ich habe den Marathon gewonnen. Beides sind sicherlich Lieblingsdisziplinen. Aber wir stellen uns auch der Dressur und haben kein Problem, auch hier Dressur vor diesem Publikum hier zu fahren. Auf diesem hervorragenden Platz hier im Hintergrund und das macht auch enorm Spaß, hier in diesen Pferd zu fahren. Das ist für die Pferde was ganz Besonderes, für den Fahrer auch. Und wir werden sehen, was am Ende rauskommt. Horst TV überträgt alle. Teildisziplin im Fahrsport live im Internet. Drücken Sie Christoph und den anderen Teilnehmern kräftig die Daumen. Ja, äh, es ist schön, dass Clip My Horse uns live zeigt. Äh, ist eine besondere Sache auch für unsere Anhänger zu Hause und alle werden das verfolgen. Und äh, wir selber haben die Möglichkeit, es auch im Anschluss noch mal anzuschauen. Das ist schon eine wunderbare Sache. Also seien Sie live dabei. 13 Uhr. Heute geht's los mit der ersten Dressur.